noch ja, aufzei Aufzeichnen, aufzeichnen, aufzeichnen, Recording läuft, Recording läuft. Und jetzt kann man es ausmachen wieder. Wir wollten es doch aufnehmen. Ja, jetzt läuft es wieder. Ich hatte ja nur auf die Pausen, die Pausenzeichen. Du, geht. du nimmst das jetzt auf, oder? Ja, das ist jetzt genau, jetzt ist das, wird es aufgenommen. Gut. Und äh, jetzt müssen wir gucken, dass wir den äh, Gemeinschaftskatalog wieder nahe holen. Ja, und dann müssen wir das aber in den Gemeinschaftskatalog muss dann diese Aufzeichnung wieder hinein, ne? Ja, wenn die fertig ist. Genau. genau. So eben was du, du über mir, das Bild von dir, ne? Ja, so. jetzt bin ich über dir, das stimmt. Mann, das <lacht> ist auch richtig so. So sollte das auch immer sein. Ja, genau. Hat zwar nichts zu sagen. Hat überhaupt nichts zu sagen. Vielleicht hey, wechselt das auch automatisch, wenn, das im, wenn ja. Leute im Dialog sind, dass es dann immer so, dass da so ein Algorithmus drin ist, der das immer so changed. Mhm. Gemeinschaftskatalog, Ist ja doch jetzt sicher, dass jetzt der Gemeinschaftskatalog äh, aufgenommen wird oder wird der nicht aufgenommen? Doch, der sollte? wird jetzt mit aufgenommen durch Bildschirmteilen. Wir sind jetzt an der Seite mit kleinen zwei Bildchen und das Ganze, so wie du es siehst, wird mhm. auch so aufgenommen. Okay, gut. Beim Verständnis ja. Ja, Gemeinschaftskatalog, das hatten wir ja schon ähm, sehr weit besprochen. Mhm. Hier kommt diese ganze Sache von Peter Kubelka, mit dem, ähm, der hat ja die Kunstklasse eingerichtet für Film und Kochen als Kunstgattung. Ne? Mhm. So dass mhm. wir da dann zu dieser Currymatsche. Genau. Wir müssen jetzt nochmal, also wir sind ja, wir stellen uns ja selber ein kleines Beinchen im Moment. Weil wenn wir hier Ausstellungskatalog schreiben, na gut, wir lassen es mal als Ausstellungskatalog. Wenn wir jetzt zu Dokumentern Kassel 15 gekommen wären, 2022, ich sagte, dann hätte ich das alles radikal geändert. Jetzt lassen wir es mal so ein bisschen provisorisch stehen und machen mit den Entwürfen weiter. Ich wollte dir das ja, oder ich wollte das überhaupt, ich habe das so ein bisschen ähm, noch zurückgehalten, weil ich das als große Überraschung beim Kunsttalk machen wollte, am 1.12., also am Dienstag um 19 Uhr, halt mhm. allen, die da dann teilnehmen und telepräsent sind, sagen, hey, wir haben eine Einladung zu Documenta 15, 2022. So. Super, super, wir müssen, äh, ne, wir machen Wie haben irgendwie. haben die uns entdecken können. Genau, wir sind angeschrieben worden, es ist total super. Ich war voll euphorisch, ich war wirklich, ich habe gedacht, oh, ich, endlich Anschlussfähigkeit, international, global an alle Künstler. Wir stehen im Documenta 15 Reader. Das ist super, man hat uns entdeckt, man hat uns entdeckt. Und dann, ich oh ja leider festgestellt, dass diese Einladungen gar nicht gelten. Das ist entweder eine Kunstaktion, ist, so ein dummer Jungenstreich oder irgendetwas. Auf jeden Fall hat die äh, Direktorin das alles wieder zurückgezogen und hat das als, äh, nicht, als nichtig erklärt. Mann, und dabei hatten wir schon eine Einladung, echt. Da hätten wir kein Portfolio einschicken müssen, da hätten wir nicht mehr irgendwie eine Projektskizze einschicken müssen, da hätten wir gar nichts machen können, da hätten wir einfach jetzt so für den Zeitraum planen können, in Kontakt treten, wir hätten sogar nach Kassel fahren können, da hätten wir zu Wolfgang Lu auch gehen können, in das Museum und alles ist jetzt so... Also so wie der Traum und die Illusion sich gleich so aufgebaut haben, so sind sie auch gleich irgendwie zerplatzt. Ja, Im Real Life sind das ja äh, so Maschen, mit denen man Leute ganz schön äh, ausnehmen kann. nicht, Dass man denen Gewinne verspricht und dann, sie haben 100.000 Euro gewonnen und was nicht alles. Da gibt es ja immer so, wo dann über diese, diese Euphorie oder dieser dieser Schock, dass da auf einmal das große Glück in, in, in Anführungsstrichen einbricht, ist ja dann... Äh, gibt es ja Betrugsmaschen, nicht so. Aber ich muss sagen, ich ja. habe ja auf einer Documenta habe ich äh, tatsächlich also schon mal äh, ausgestellt durch eine eigene Initiative von Künstlern in der äh, Engelsapotheke, die ja. direkt neben dem Gelände ist. Da habe ich also äh, mit drei Leuten oder vier, Thomas Stordel, Sabine Mohr, Tonja Kudras und ich, und ich hatte also so ein chinesisches Fadenziehen, was also im Schaufenster das ganze Schaufenster einnahm. Und dann waren dieses, dieses Fadenziehen, das reichte dann in so eine Wanne mit Salzwasser und dann saugte das Salzwasser hoch und dann kristallisierten unten an den Fäden eben äh, Salzwucherungen, äh, kleine. Ne? Und mhm. äh, innen drin in der Apotheke war dann so ein Fadenbündel, an dem man ziehen konnte, nicht? Äh, naja, das, äh, da gibt es noch Fotos von. Es war, war ja. sehr, sehr schön. Aber da sind wir ja nicht. Das war ja dann eigenständig und nicht ohne Einladung und einfach parallel. Und äh, trotzdem haben es viele Leute gesehen und öfter hörte ich davon, wenn ich dann sagte, ja, das war ich, mhm. <lacht> dann was? Du. <lacht> ja, aber, weißt, aber da, vielleicht. vielleicht sollten wir das einfach ein bisschen im Blick behalten. Vielleicht sollten wir das wirklich, ich meine 2022, das ist jetzt noch anderthalb Jahre, Ne, das ist ja immer im Sommer, in den Sommermonaten in Kassel. Vielleicht ist da irgendwie sowas möglich. Also vielleicht sagt wir das gar nicht so als äh, total zerplatzten Traum. Nee, ich habe da ja auch neben, geschrieben. Also genau. Was habe ich geschrieben? Ich hatte doch geschrieben dann in, der, in, äh, in Twitter. Gucken, ja. Was ich jetzt finde. Äh, Titek. Genau, da war das doch. Ah ja, ich habe dann äh, geschrieben, also nachdem klar war, dass das äh, ein, eine, eine Finte ist, habe ich dann aber und Pünktchen, Pünktchen betrachten wir nun als virtuellen Vertrag und werden entsprechend teilnehmen. Wir sind bereit. Endlich, nachdem die Kunst ihre Entgrenzung durchlief, tritt nun ebenso die Dokumente in ihre inflationäre Phase. Muss man sehen, dass also die Expansion des Weltalls eben eine äh, inflationäre Phase hatte, kurz nach dem Urknall, wo das so, ein, so einen Bläheffekt effekt hatte, offenbar. Und äh, ja, da, da kann man dann nachgucken, was die inflationäre Phase ist, dass, wo das so richtig rausgeht. Und gleichzeitig hat das wirtschaftlich was und dann hat das von Kunstgeltung was, so dass also diese. Entgrenz, dieser Entgrenzungsprozess auf die Weise nochmal ironisch gebrochen werden kann. Und ja. äh, da habe ich schon im Grunde auch dran gedacht, dass man damit ja was machen kann und dass man nicht mal da sein muss, weil Dokumenta ist überall. So könnte man sagen. Das da. ist total gut. Ich habe dann ganz cool, ich habe ja noch ähm, was darunter gepostet mit diesem eulen Ding. Ne? Ich habe dann nochmal den Reader rausgeholt von der Dokumenta 14 und dann, ich habe einfach so gedacht, oh, das wäre schön, wenn wir im, im Reader der Documenta 15 Stände, nein, ich hatte er schon, ne? So, aber gut, <lacht> zerplatzter Traum, Kunstaktion, ist aber. Und Fläche. Ja, wir bleiben da immer. Ja, virtueller Punkt, bis Linie, kleine Fläche, Flächen. Ja, wir sitzen in irgendeinem Winkel des äh, des Mediverse und äh Weil, wie nennst du das Mediverse? Ja, Medienuniversum. Genau, das Mediverse gut. oder wie es gibt da vielleicht noch äh, andere äh, Namen, aber also und äh, werden nicht wahrgenommen, weil wir immer in die falsche Richtung, nämlich zu, nach äh, draußen hin senden und nicht nach drinnen hin. Ja, und auch die falschen Zeitungen hier wahrscheinlich angeben. Gut. Ja, alles. Machen wir alles. Aber gut, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt Katalog. was? Genau, ich gehe wieder zum Katalog zurück. Okay. Gut. Ausstellungskatalog. Ja, mit, man hat mal mit dem Eintopf, das hatten wir alles schon durchgesprochen. Wir haben das ja immer so gemacht, dass wir diesen Text, den wir geschrieben haben, den wir ja abwechselnd, dialogisch geschrieben haben, ich nenne das jetzt mal dialogisch, mhm. dass wir den dann immer doch zu gemeinsam nochmal äh, gelesen und angesehen haben. Das haben wir eigentlich im Prinzip schon ähm, dann immer so aufgezeichnet wie jetzt auch. Und das haben wir dann mhm. eingefügt. Ähm, ja, schön, weil immer dieser Wechsel zwischen Lesen und Kommentieren, beziehungsweise äh, dann noch mal uns sozusagen annähern äh, in, in den Geschichten äh, äh, und so. Genau. genau, warum das jetzt hier immer versucht, der Blog-Wiederherstellung, das ist so, also ich stecke in diesem WordPress auch nicht drin. Also, wenn da mhm. jemand das mal sieht und sieht, mein Gott, wie dümpeln wir hier rum, da sind wir gerne, sind wir ganz offen für. Oder oh, muss ich nochmal was löschen? So, sind wir ganz offen für, ähm, für Unterstützung bei der Bearbeitung, oder? Ja klar. Also ja, klar. Total. bitte melden. Bitte melden. Immer bitte melden, melden, melden, melden, Immer. melden. Wir sind ja auf Twitter, wir sind auf ja. Facebook, wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Instagram. Wir beißen auch nicht die Hand, die uns füttert, ne? Nee, in keinem Fall. Kein Fall. Jetzt, genau, hier, äh, haben, wir dann, hier haben wir schon die Videoaufzeichnung an. Gemeinschaftskatalog 02. Über die 01 bin ich, glaube ich, gerade hinweggescrollt. Ne? Mal gucken, wo haben wir denn 01 eingefügt? Hier haben wir 01 eingefügt. Hier ist 01 eingefügt, war fast perfekt. Mhm. Mhm. Nachdem, weißt du, nach der, nach der Zuckeraufsammelkristall. Ähm, genau, nachdem ich aus den ganzen. Zeitungen, die Zuckerkristalle rausgeschüttelt hatte, dem, dem ja. Zeitungsstapel und die dann zusammengefegt habe und dann als Mini-Diamanten, weil Diamanten sind ja auch Kohlenstoff, in ein Briefchen gefüllt habe und den Rest dann, da nochmal den Rest äh, mit einem spurensichernden Tesafilm äh, aufgesammelt habe. Es genau. ist alles noch da. Es gibt also tatsächlich eine Schachtel, in der all diese Relikte vorhanden sind. Genau. Wunderbar. Ja, und dann ja. ist, ich, ich erinnere immer noch an das Paket, das hier ja auch noch steht, aber darüber reden wir jetzt nicht. Nein. Ähm, darüber reden wir später. Jetzt reden wir, fangen wir, machen wir hier war bis Gemeinschaftskatalog 02, das war bis zu diesem Ice Scratcher. Genau, genau. Ich weiß gar nicht, hatten wir den schon thematisiert oder hatten wir also den, ist, waren wir da Ja, ich gelernt, glaube, da mit, hatten wir ja. kurz drüber gesprochen und dann hatten genau. wir auch hier über dieses hier über die Eskimos, über die Jagdmethode kurz gesprochen, soweit ich mich erinnere. Genau. Ja, ich erinnere mich auch. So, das und, das äh, war ja das, dass die äh, diesen Eiskratzer Kratzer benutzen, um äh, das Geräusch, das die, die äh, Robben selber machen, wenn sie genau. äh, über das, im Eisloch sie, äh, noch sich festhalten und dann äh, da äh, das erweitern und dann rauskrabbeln und dann auf der Eisfläche versuchen, Halt zu finden mit ihren Klauen. Und dadurch denken die eben sofort, ach, ist nichts Besonderes. Und die halten den Jäger selber für eine Robbe. Genau. Akustisch. Mhm. Akustisch. Da habe ich übrigens, gelesen heute, dass akustisch, ähm, dass, äh, Musik, also akustische Signale neurophysiologisch den Geschmack beeinflussen können, was ich esse. Mhm. Also in Richtung bitter und süß. Das fand ich ganz interessant. Also mhm. anscheinend ist es wirklich die Akustik, also wenn du jetzt so bestimmte äh, Musik hörst, ähm, unter, also verändert das deine, ähm, oder beeinflusst es deinen, deinen Geschmackssinn, also den gustatorischen, also, also den richtig, Tisch, wenn Musik ist überhaupt nicht, muss sozusagen passen. Genau. Ist nicht äh, unwichtig. Ist nicht, genau. äh, nicht so ein Beiwerk, sondern gehört zum, äh, zum Essen, zur Geschmacksempfindung. Genau. Dazu. Jetzt wollen wir das doch nicht so machen, dass wir jetzt hier Samuel Beckett nochmal lesen, oder? N nicht unbedingt. War, haben wir ihn denn gelesen? War das mit drin? Falsch, falsch anfangen. Falsch, angef an, falsch anfangen, genau. Das, ähm, falsch angefangen. Ich finde den Text eigentlich ganz schön witzig ist, dass er in drei Sprachen vorliegt. Französisch, ja. Deutsch und Englisch. Ja. Und aber immer sozusagen das eine die Übersetzung des anderen ist und dadurch eben in ganz leichten Variationen ja. ungefähr dasselbe oder das, äh, ja, dasselbe sagen will und etwas Gleiches sagt. Nicht? So, das ist, mhm. ähm, ja, oh, komm, la, lass es uns doch äh, ruhig äh, vorlesen, weil wir ja gerade wieder anfangen und es ist ein falscher Anfang, weil es eine Wiederaufnahme ist. Und dann, genau, da könntest, du doch, da könntest du das doch gut lesen, weil ja, da, für ich, mich ist das so klein. Ja, für mich ist es auch klein. Aber ich müsste es dann mir suchen, vielleicht kann ich das... Ja, nee, das Aber ist vielleicht sehr, kann sehr man es vergrößern. Ich versuche mal zu gucken, ob das geht, wenn das Programm läuft. Nein, da nicht. Also es gibt eine Vergrößerungsfunktion eigentlich, ja. Das ist, jetzt da ist was, Hier, da war was. Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist besser, genau. Okay. Mal, jetzt kannst du vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Ja, es noch Schüttel. besser. So, Oh. Okay. okay. Gut, also Samuel Beckett, Beckett, falsch anfangen. Und dann eins. Kein Lebenszeichen mehr, sagt ihr, sagte ich, ach was, daran soll es nicht liegen. Es fehlt nicht an Fantasie und Gleich nochmal lauter, viel zu laut. Es fehlt nicht an Fantasie und schloss mich am selben Abend unter Wuhrufen ein und machte mich daran, nur auf Jollys und Drägers Satzlehren gestürzt, gestützt. Das Besondere an meinem Zimmer oder besser an mir ist, dass ich dort eine Box nach meinen Maßen einbauen ließ. Darin, ganz hinten, mit dem Gesicht zur Wand, im Halbdunkel, da habe ich Fantasie. Bald sitzend, bald stehend, notfalls kniend. Muss ich mich vorstellen? Ach was. Zwei. Also da muss ich sagen, das eben mit dem Winkel des Mediverse war schon nicht schlecht. Vorwegnehmend. <lacht> okay, kein Lebenszeichen mehr, sagst du, sagte ich. Ach was, es fehlt nicht an Fantasie. Die Box, ein Meter breit, drei Meter lang. Da, auf dem Boden. Die Wörterbücher von Jolly und Träger. Ich lösche das Licht da, hinten drin, mit der Nase zur Wand, stehend, sitzend, kniend. Je nachdem, die ganze Erdennacht. Mich vorstell nach was. Wir wirbeln dem Winter hin dem Winter entgegen und ich. Nein, ich und mein, was ist das? Fleckchen Erde. Genau. Wir, wir wirbeln dem Winter entgegen, ich und mein Fleckchen Erde. Wenn dass endlich alles über mich sein könnte, wenn das endlich alles über mich sein könnte und allein hinfort die andere Lehre, die Stille, das lückenlose Dunkel, das alte Ich ist wiedergekehrt, drei ist das, das alte Ich ist wiedergekehrt, ohne zu wissen woher, hier oder nein, hin, ich kann das jetzt nicht lesen, Linie zu wissen oder... Ähm. Drei, das alte Ich ist wiedergekehrt, ohne zu wissen, woher, ohne zu wissen, wohin, ja, ohne jeden Sinn, unverändert. Okay. Äh, keine sichtbare Quelle, grell, bei vollem Schein, über alles gebreitet, keinen Schatten, alle sechs Flächen gleich hell, langsam angehend, zehn Sekunden bis zum vollen Schein, langsam ausgehend, das Versuchen. Steht er still, stößt sein Schädel an die Decke, Wiegt er sich nicht, nee, bewegt er sich nicht, sagen, sagen, ein Leben lang gekrümmt gehen und sich aufrichten, wenn er zum Stehen gebracht worden ist. Wenn es ausgeht, keine Bedeutung, von neuem Beginn, ein anderer Ort, jemand dorthin starren, nie sehen, nie finden, kein Ende, keine Bedeutung. Genau, und du hast jetzt eine ganze Seite übersprungen. Nämlich mehr oder weniger Silbenkommas zum Atem, ein Punkt für die Atempause. Kurz, eilige Schritte, der Fuß, der Auftritt kommt von allzu weit her und der tiefer unten steht, hat allzu weit zu gehen, es gab keinen Weg. Er spricht zu sich selbst in der letzten Person, er sagt sich, er ist wiedergekehrt, er weiß nicht woher, er weiß nicht wohin, er hatte keinen Weg. Der Fuß tritt ein letztes Mal auf, der andere hebt sich, holt ihn ein, er ist angelangt. Er kann seinen weißen Stock loslassen, es gibt keinen guten und keinen bösen mehr und sich hinlegen. Aha. Viertens, keine Fantasie mehr, das muss man sich vorstellen. Sich einen Ort vorstellen, wo schon wieder nie mehr was anderes fragen. Sich einen Ort vorstellen, dann jemanden dort schon wieder. Auf dem muffigen Sterbe, aus dem muffigen Sterbebett kriechen und es an einen Ort schleppen, um dort zu sterben. Zur Tür hinaus und die Straße hinab mit dem alten Hut und Mantel, wie nach dem Krieg. Nein, nicht schon wieder. Ein umschlossener Raum, fünf Fuß im Quadrat, sechs Fuß hoch, es damit ihm versuchen. Hätte nicht reingekonnt, kann nicht raus. Konnte rein, wird raus können, schon gut. Schemel, nackte Wände, wenn das Licht kommt. Frauengesichter an den Wänden, wenn das Licht kommt. In einer Ecke, wenn das Licht kommt, die abgegriffenen Satzlehren von Licht, nee, von, von Jolli und träger Dreger, schon gut. Licht aus und ihn sein lassen, auf dem Schemel sitzen und zu sich selbst in der letzten Person sprechen, sagen, wo ist er nun? Nein, nun ist er hier. Es nicht nur sitzend versuchen, auch stehend, gehend, knien, kriechend, schleichend im Dunkeln und im Licht. Sich Licht vorstellen, sich Licht vorstellen. Dann keine sichtbare Quelle. Das Quell hatten bei wir vorm schein, Das hatten wir schon, genau. genau. Ah, schön, das entspricht also jetzt, die, die Lesezufälle entsprechen jetzt eigentlich so auch unserem Montierenden, Zufallsmontierenden oder äh, unserer Art zu schreiben und äh, dass, äh, dass es Brüche gibt, ist ja äh, völlig okay und Text fasziniert mich, hat mich wieder, der Text hat mich wieder. Ganz toll. Mal sehen, warum er hier ja, der steht. Juni 1965, das finde ich auch spannend. Ja. Das ist äh, in, äh, im, im Kursbuch das äh, glaube ich erste, vom, vom ersten Kur Kursbuch der erste Text, Kursbuch 1. Genau. Ganz der erste genau. Text. Vor die Paar. Ja. Okay. Ein Streit um die Worte. Ja, es ist ganz spannend. Ja, das ist ein Stück deutsche intellektuellen Geschichte. Genau, also und dann sagen. kommt hier, oh. das endet dann das Dossier mit dem äh, Martin Walzer, unser Auschwitz. Und da kann, kann ich dann schon wieder dieses hier an ähm, den schönen Werkmeister, Ende der Ästhetik, der ja auch davon spricht, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Mhm. Okay, na, jetzt sagen wir nicht gleich, dass das, was wir hier machen, Dichtung wäre. Ne? Nein, nein, hier hätte man noch eine ja, Beschriftung oh. einfügen. Wollen wir hier noch eine Beschriftung einfügen? Nein, einfach so. Nö. Nackt. Nackt. Nö. So. Okay. So. dann habe ich dieses ähm, also dieses gekachelte badezimmer dazu also eine fotografie eines gekachelten Bade badezimmers dazu getan mit zwei waschbecken was so ungefähr aus den nachkriegszeit und 60er stand mhm. Und das war so ein Re Re renovierungsbedürftiges äh, Ballzimmer, was Ja, das war gerade in der... In der oh. Also es wurde renoviert, aber es stammt aus der Zeit oder noch viel früher. Ja. Ähm, es ist zum Beispiel interessant, dass diese quadratischen Kacheln, die gab es in den 60er Jahren, glaube ich, nur in vier oder fünf Farben. Und davor lange Zeit nur in diesem komischen Elfenbeinfarben. Mhm. Und erst mhm. ab den 70ern sind extrem farbige Kacheln dazugekommen. Früher gab es nur wirklich dieses Standard-Quadrat-Kachel, es gab es in einem ganz komischen Grün, in einem ganz komischen hellblau, in einem rosa und in einem gelblichen Ton und in, in diesem, so. diesem Elfenbein. Ja, Elfenbein ja, es hat, ich hatte das mal das, recherchiert. Und, genau. Ja, und das in den 60er Jahren hat, heißt alles, dass alle Badezimmer oder Nasszellen dann ähm, in ähnlicher Weise gekachelt waren. Also sich nur farblich unterschieden haben, aber ansonsten sehr... Ähm, und erst mit den 70ern, der, der eigentlich der, der, der Gestalt... Also, gab's, also früher waren es reine Funktionsräume und dann ab den 70ern wurden das zunehmend so wie dekorative Räume auch. Wohnräume dann. Genau, ich habe äh, sogar welche, äh, so Badezimmer gesehen, wo die ohne Fugenmasse, also wo da kein, keine schwarzen Linien, sondern die waren die Kacheln direkt auf Stoß gesetzt. Das gab es da auch damit. Genau, die gab es auch und in Schwarz. Und die, ja, in Schwarz gab es sie auf jeden Fall auch. Ob sie in Weiß richtig gab, das weiß ich gar nicht. Mm -hmm. Also kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Es ist schon länger her, dass ich das mal ähm, mit diesen Kacheln. Aber es gab früher nur diese Standard, also die Norm an Kacheln. Heute gibt es ja total viele Formen. Ne? Mm -hmm. Aber es ist ja ne, echt interessant. Und auch das allererste. Äh, Badezimmer noch von der Königsfamilie, der, dieser preußischen Königsfamilie. Da ist das eine, dass der Frau in Rosa, das ist 1900, um 1900, ich will das nicht festlegen, irgendwie zu, zwischen 1910 und 1920, das ist Badezimmer der Frau in Rosa und das des Mannes in Hellblau. Also Lars Gustafsson hat ein Buch über einen Fliesenleger geschrieben. Also ich war erinnere mich dunkel, dass ich das mal gelesen habe. Ähm, was mich was mich interessiert ist äh, diese äh, dieses bad ist ja so eine kammer ja. und äh, der wecket schreibt ja auch sozusagen über so einen kasten der auf ihn zugerichtet ist und äh, mhm. in den er äh, geht um fantasie zu haben nicht sozusagen indem er da drin steckt äh, sich sich reinlegt oder und äh, so ist jetzt überlege ich gerade ob das badezimmer dem adäquat ist nicht und äh, irgendwie gefällt mir das witzigerweise besser. Also es macht mir jedenfalls Gefühle, mehr Gefühle locker, also auch die, dass man denkt, es ist kalt und nass und es ist äh, so ein Frösteln, was man hatte, wenn man also duschen geht in einem zu kalten Badezimmer. Und, äh, aber es ist dann eben so und äh, hier die äh, Wasserkräne haben ja auch keinen Warmwasserzulauf, nicht? sondern nicht. es ist also zweimal Kaltwasser. Und so. Also ist sozusagen so nicht nur ein Funktionsraum, ist sozusagen auch ein Funktionsraum, der einen abhärtet, nicht? Also genau. Kanne, und ich, finde ne? den, ich finde den noch so passend für das, was wir gerade machen, weil hier sind die Spiegel demontiert, es sind keine Spiegel mehr da und dafür liegt auf dieser Konsole, wo ja normalerweise so die Kosmetika-Creme und ich weiß nicht, was drauf steht und Zahnbürste und Zahnpasta und so weiter, liegen hier die, die Einzelteile von Steckdosen. Ich muss Tür aufmachen, die Post kommt, Entschuldigung. Ja. Naja, ich sagte einfach mal weiter, das sind so die Steckdosen und hier irgendwie, das wird elektrifiziert, also dieses Badezimmer anscheinend, da... Äh, hat man ältere Steckdosen abmontiert und wird dann neuere einbringen. Und wahrscheinlich will man das Ganze renovieren und aktualisieren. Ähm, ich könnte an diesen Ort, oh, oh, der ist eigentlich auch öffentlich zugänglich, da könnte ich eigentlich noch mal hinfahren und könnte mal anschauen, könnte noch mal ein Foto machen, wie das aktuell ist. Also Es war in so einer Renovierungsphase. Ich finde, ich fand das so interessant, weil das hier so elektrifiziert wird ne, mit den einzelnen Teilen der Steckdose. Ja, ja und ich hier hängt ja auch noch diese alten ich habe in meinen alten in meinen Kramkisten noch teilweise diese alten Elektroteile Steckdosen Innenleben und so genau ja, ja und okay. Abf diese Abflussrohre sind auch irgendwie wirklich imposant ne ja, so, ja die haben gar keinen äh, keinen Siphon ne so die gehen nee. direkt weg ne Genau. Und dann unterschiedliche Waschbecken. Das ist alles sehr, sehr zusammengebastelt. Das wirkt so nach Krieg, nachkriegsmäßig. Genau. Und, da, so. und man fragt sich auch wirklich, warum man nicht immer, also die wirken zwar noch auf gleicher Höhe, aber wieso man dann so verschiedene Formen, welchen, welchen Vorteil das hat. Ja, es war kein anderes da. Man hat sich vielleicht geärgert, dass sie nicht gleich waren. Oder das eine war eins für die Hände. Und das andere war mehr eins so für Sachgeschichten, dass man da was auswaschen konnte oder so. Das wirkt mehr so ein, wie so ein kleines Küchen- oder Wäsche-Waschküchen. Oder man könnte auch sagen, eins ist für den Mann gewesen und eins für die Frau. <lacht> Meinst du? Klar. Ich glaube, das war damals nicht so Thema. Aber wer witzig. Welches wäre denn dann für die Frau? Also ich würde spontan sagen, das ist eine Runde für die Frau und das für den Mann, weil der musste sich doch so rasieren und das ist doch viel funktionaler dieses Becken. Auch Kinder könnten hier viel besser sich die Hände waschen als in diesem. weil Hier hat es diesen blöden hohen Rand und da ist es nicht so, dass es viel, da ist es viel, also das ist viel funktionaler dieses Becken als mhm. das hier. Mhm. Also, also hier lässt du doch so, hier kannst du doch nur so Wasser laufen lassen und wahrscheinlich... Also wer am meisten wer am meisten immer nach Ablagen und was, wo was nicht runterfallen kann und äh, so äh, kräht, das ist also eher ja, so meine Frau, die, äh, die da immer mehr Sachen ablegt oder... Hm. Aber gut, das äh, vielleicht, ich glaube, ich glaub, das ist nicht für Mann und Frau. Das ist irgendwie nur so da... Und auch nicht für Kinder und, und Erwachsene. Ne, das eine hängt zwar ein bisschen niedriger. Mir wird das linke besser gefallen als das rechte. Das, weil das eben wirkt eben so. Also wenn man, wenn man auf dem rechten eine Seife ablegt, dann ist die da wutsch wieder ins Wasser gefallen oder seitlich weg runter. Und als Wasser, was dann da drauf spritzt, das sammelt sich und läuft dann ab, aber nicht unbedingt in, in Richtung des Beckens. Und so, so Sachen, das würde mich da würde ich sehen. Und dann oben bei dem anderen kann man auf den breiten Rand des Randes, nicht, also das, womit es an der Wand fest ist, auch noch was draufstellen. Nicht? Also zum Beispiel den Rasierpinsel. Jetzt kann ich also von Rasierpinsel nicht reden, weil ich das von Anfang an immer verabscheut habe. Von daher habe ich keinen nie gebraucht, Gebrauch von Rasierpinseln gehabt. Aber man könnte heute, würde man sagen, Fläschchen, äh, Seife oder keine Ahnung, was es alles gibt. Hm. Die Creme, die man danach benutzen möchte. Aber oben gibt es ja noch die Glasablage und die Spiegel, von daher keine Ahnung. Was ist das da in der Mitte? Ist das für eine Seifenbehälter? Ja, äh, irgendwas. Entweder so ein, so, ein, ja, so ein Seifenbehälter oder irgendwie was. Ja, keine Ahnung. Genau. Du, ich habe das auch nur so kurz im ähm, ähm, ich sagen, Vorbeigehen gesehen. Ich habe ja schon bewusst aufgesucht diesen Ort, um diese Aufnahmen zu machen, weil ich wusste, dass da was umgebaut wird. Das ist eigentlich, muss ich auch dazu sagen, ist öffentlich zugänglich. Das ist eigentlich ein ja. öffentliches, also es ist kein privates Bad. Mhm. Und das wundert mich jetzt im Nachhinein, jetzt wo es wieder, also mich hat das einfach so wie angeflasht, deshalb habe ich das Bild gemacht. Mhm. Und wenn ich das jetzt so betrachte, finde ich das nochmal interessanter, warum man das in einem öffentlich, also wie in einer öffentlichen Badeanstalt, so, so etwas ähm, installiert. Das ist nochmal echt interessant. Also, der Hausmeister hat äh, die ästhetischen Entscheidungen getroffen, würde ich mal sagen. Okay. <lacht> da, da war da, da, da ganz Was gut, da China ist, was da hinten liegen. noch rum hier, da liegt noch was, ich habe da noch was liegen. Aber was mir, ich habe noch einen anderen Gedanken, der vielleicht also witziger ist für unseren Kontext. Ja. Du machst ja diese. Ähm, Zusammenstellungen von Fotos und äh, in, in Quadratformen, 16 mal 16, mhm. soweit ich das weiß. Mache. Genau, ja. Das heißt, äh, vier in die und vier in die andere Richtung oder so. Mhm. Ne? Wenn wir das jetzt mal so als so eine Fotoarbeit ansehen. Das heißt, also sie wäre jetzt auch sehr simpel oder mhm. eben gerade dann gerade nicht simpel, aber sie wäre eben anders als diese äh, Anordnung, in denen du ja wirklich immer ganz bewusst gezielte Bildinhalte äh, zusammenstellst mhm. und hier ist jede Kachel wäre so ein Bildinhalt und mhm. das fände ich witzig, weil das dann ja. jedes Mal ein ganz anderer, also verstehst wenn man das jetzt so äh, etwas gerade richten würde und dann würde man das zerlegen, dann ja. hätte man also eine ganz eigenartige ähm, Situationen, man könnte die vielleicht auch umlegen ne? mhm. und so äh, neu anordnen und du machst da ja sogar auch dann vielfach nach Kopien nach innen bei, jeder, bei den Kacheln und so. Also in die Richtung das zu interpretieren, fände ich jetzt äh, auch mit den Spiegelungen da drin oder dann diesen Draht, der da durchläuft auf der linken Seite. Ja. Ja, also okay, das <lacht> fällt mir jetzt nur gerade auf, dass das äh, ein Muster entsteht, was wir schon aus der ästhetischen Arbeit kennen. Ne? So. Ja, das stimmt. Und dann nochmal vielleicht als, als Ergänzung dazu, ähm, diese 16 mal 16 ist sehr bewusst von mir gewählt. Ich mache ja auch 16 Projekte, wobei jetzt eigentlich noch ein 17. ist dazugekommen, aber das ist nur ausnahmsweise. Ich mache, arbeite immer mit 16, weil ähm, es so zu sein scheint, das sage ich extra, zu sein scheint, dass man herausgefunden hat, dass ein Mensch in seinem Leben, wobei dieses Leben, wie lang das ist, zeitlich weiß ich jetzt nicht, aber davon ausgegangen wird, dass ich 16 hoch 16 Informationen verarbeiten kann. Und das interessiert mich einfach. Also mhm. 16 kann ich auch persönlich noch ganz gut überblicken. Alles, was darüber hinausgeht, da wird das schon, also kann ich das nicht mehr im Blick behalten. Bei mal 16 pro Thema, sozusagen Verwandte. Also ich kann mir 16 Verwandte äh, äh, sozusagen ja. äh, merken, aber die anderen nicht, aber äh, 16 Autos und irgendwie sowas oder Wege. Genau, das ist ganz, es, ist ganz, es ist ganz interessant, dass das dieses, äh, manche sagen, gehen ja von diesen drei Sachen aus, diesen trialogischen immer, ein, zwei, drei oder dem dritten und so, aber dass mhm. das, das äh, vom, von der reinen Information her, die ich verarbeiten kann, ähm, wohl dieses 16 hoch 16 ähm, wirklich zutreffend ist. Und die 16, also ich finde die, das ist ein interessantes Format. Also dieses 4x4, 4 mal 4, vier Seiten mal vier Seiten. Das ist ja auch wieder, da kommen wir wieder zu der Box. Eine Box hat ja auch meistens vier Seiten, so bei eigentlich sogar sechs. Ne? Sechs, ja. ja. Dann ist sie geschlossen. Aber die offene Box ist ja wie, die offenen vier Seiten sind ja dann eher wie so ein Framing, wie so ein Rahmen. ja. Also als Rahmen hätte man vier. Oder ja. Theaterbühne nicht, also vier ja. Seiten, vier Wände, eine Wand ist offen, die eine genau, vierte Wand. Genau, und, diese vier, und die vier Seiten ähm, grenzen ja auch immer nicht nur einen Rahmen, sondern eine Fläche ein. Also das ist, finde ich, auch noch interessant. Und wir, hm. wir sind ja hier bei der Idee der Verflachung. <lacht> <lacht> ja. Bei der Idee der Verflachung, der dauerhaften Verflachung. Und wir sind ja hier eigentlich auch, dass wir sehr ähm, vertikal arbeiten, also immer von unten nach oben oder von oben nach unten. Und wir sind hier, wir haben nur einmal ganz kurz hier mal so einen, so einen Querverweis eingebaut. Den haben wir irgendwie hier, warte mal, oh, ah hier hier an die Seite geschoben. Ne? Das geht jetzt irgendwie mal hier so quer dadurch. Aber ansonsten sind wir schon eigentlich ziemlich von oben nach unten. Ne? Ja, es, Tropfentexte nenne ich das so. Wobei, das ist ja bei uns genau... Äh, anders, weil eben wir sind eher so ein Quellmodell, weil an jeder Stelle könnte jetzt im Grunde etwas aufquellen. Ne? Wir könnten sagen, ah, an der Stelle habe ich jetzt noch einen Gedanken, den pflanze ich da mal ein oder einen Widerspruch hm. oder eine andere Idee, die damit zu tun hängen, hätte, könnte man dann äh, an der Stelle einfügen und auf die Weise wächst der Text nicht, wie man das annimmt äh, und gewohnt äh, ist, eben hm. von Oben nach unten, wegen oder von unten mhm. nach oben, sondern äh, wächst an jeder Stelle. Also ne? wie so ein Hefeteich, ja. der auch an jeder Stelle zulegt. Ne? Ja, oder Sauerteig. Ne? Tropfentext, Tropfentext finde ich Teig. aber einfach, das muss man mit.. Tropfentext statt Sauerteich. Mhm. Tropfen anstelle. Ja, oder, nee, wie ist es denn? Also wir, wir, ja nee, wir machen einen Tropfentext als Sauerteig. Das heißt, ah. er, er tropft zwar irgendwie doch nach unten, also man geht ja. kann also, aber, aber es ist, als wenn also in so ein Tröpfeln von einem Kran immer sozusagen aus dem Nichts so immer zusätzliche Tropfen reinspringen und dann äh, äh, auffüllen. So. Ja, farblich passt das auch sehr gut zu, dem, zu der weißen, also der Weizenmehlkultur im Sauerteig. Die pflege ich ja immer noch. Ich pflege ja eine sogenannte weiße und eine roggenfarbige, also eher so ein bisschen bräunlich gefärbte, also so eine Roggenkultur, also eine Weizenmehlkultur und eine Roggenmehlkultur und dazu würde es eher, eher zur Weizenmehlkultur passen. Jetzt so. habe ich dazu geschrieben dann, BM, warten, warten auf Samuel Beckett. Du, schreibst es, du, du beschreibst es mit Basteln. Mit Basteln kenne ich mich aus und mit dem Reisen auch. Doch Reisen und Tourismus sind zurzeit durch die Ausnahmesituation und Ausgangssperren in Europa lahmgelegt, aufgrund der Pandemie, durch den Virus Covid-19 weltweit, one world together at home, verordnet und weist an, zu Hause zu bleiben. Das ist ja jetzt, das ist ja total interessant. Jetzt sind wir ja wieder in so einer Situation. Also hier mhm. ist dieser Lockdown gerade mal so vorbeigegangen. Aber letztendlich ist das immer schon wieder das Motto, bleib lieber zu Hause, als dass du irgendwie unterwegs bist. Doch was wird dann sehen? Doch was wird dann sehenswürdig? Was wird zur Sehenswürdigkeit, zum Bildmotiv an diesem und einem anderen Ort? Für den Augenblick und die Dauer, sobald Reisen in die Landschaft nicht Fantasie und Fantastik unterbunden wird. Wie stellt die Landschaft und oder Fantasie Sehenswürdigkeiten für Reisende, Touristen sowie daheimgebliebene her, die zu Hause am Tisch sitzen bleiben? Die Kursbuchseiten Falsch anfangen von dir, Andreas, fügen sich hier herrlich ein. Die ab dem 10. Juni 1965 erhältlich waren und auch als Fehlstaat zu übersetzen werden. Richtungslosigkeit und Menge an Raum für Interpretationen werden mit dem Kursbuch seit 1964 eröffnet. Im Juni 1965 begann ich zu laufen. Fakten narrativ uninteressant, sprachlose, nonverbale Intelligenz. Hm. Diese äh, Fantasie, dass der. Da in einen relativ engen, sargähnlichen äh, Raum, der in Me Menschen breit und Menschenhoch hoch äh, groß genug ist, dass er sich da reinstellt, aber dunkel ist und dass er da drin steht äh, oder kniet äh, oder sitzt jedenfalls und dann eben da hineinguckt in diese, diese Enge, in dieses Dunkle, in diesen Winkel und nicht heraus, ne? Ja. Was, das finde ich äh, sehr eigenartig, aber es ist sozusagen so, dieser unbedingte Wille, Fantasie zu haben. Und dann ist aber falsch angefangen für Fantasie. Ne? Irgendwie das, ähm, äh, daraufhin will ich das auch noch mal genauer mir noch mal... Das angucken. ist alles dieser ganze Punkt 4, ne? der, ne? der letzte, ja. Der ganze Punkt 4 ist das, keine Fantasie mehr, das muss man sich vorstellen. Genau, keine Fantasie. Und das ist ja auch wieder so eine negative Dialektik. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, keine Fantasie mehr zu haben, weil die Vorstellungskraft ist ja an für sich die Fantasie. Also das, das ist so paradox, paradoxer geht es schon gar nicht mehr. Und dann kommt dieser Aufbruch zur Tür hinaus. Aber die Tür ist ja im Grunde immer in seinem Rücken äh, gewesen. Ich glaube, weiter oben steht, sagt er dann, wie er da, da drin steht, also mit dem, Kopf und dann hat er eben diese Grammatik, ich glaube, diese Träger, äh, das sind tatsächlich existierende, Jolly und Träger ist eine, eine real existierende äh, Grammatik oder äh, Poetik oder sowas, das müsste man mal also das ist jedenfalls äh, das, worauf er tatsächlich vielleicht als Dichter zurückgreift, um über Sprache zu lernen, abgegriffene Satzlehre, nicht abgegriffen. Und jetzt also ist auch diese, dieses, was mich auch immer, was ich auch immer wichtig finde und was mich also antreibt, dieses, ne, dieses Verlassen äh, der, des Abgegriffenen, nicht, und, oder im Abgegriffenen noch mindestens etwas Zukünftiges äh, herauszufiltern und äh, genau. um ihm folgen zu können und so. Das passt dann jetzt auch wieder ja. ganz gut zu diesem Bild, also Ausschnitt im Fotografischen. Das ist ja. Das ist ja mit Tageslicht aufgenommen, das, das Tageslicht kommt aus, äh, also aus der Betrachtungsrichtung fällt das wie ein, also ich als Betrachter bringe da eigentlich auch wie das Licht hinein und äh, das ist überhaupt nicht noch gar nicht elektrifiziert, also äh, da, äh, wenn ich da jetzt am, in der Dämmerung hingegangen wäre, wäre das dunkel gewesen, also da gab es kein Licht, das war mhm. ja gerade, äh, das wird ja gerade erst montiert, dass diese Beleuchtung oder dass es das wieder... Äh, ja, dass ich wieder Licht herstellen kann. Also wenn kein Tageslicht ist, ist das da dunkel. Und ähm, er scheint ja wirklich in so einem Raum zu sein, wo, es, wo kein Tageslicht hineinfällt. Wenn das Licht kommt. Also es kann schon Licht kommen. Kannst du mal hochgehen zu drei? Und Mal, mal ja. gucken. Drei. Das alte Ich ist wiedergekehrt, ohne zu wissen, woher. Kein Lebenszeichen mehr, sagst du, sage ich. Es fehlt nicht an Fantasie. Da fehlt es nicht an Fantasie. Die Box, ein Meter breit, drei Meter lang. Da, auf dem Boden. Auf dem Boden, die äh, Wörterbücher. Dann löscht er das Licht, da hinten drin, mit der Nase zur Wand, stehend, sitzend, kniend je nachdem, die ganze Erdennacht. Also er guckt hinein, das Licht ist aus, dann gibt es innerhalb des engen, in der engen Kiste gibt es also ein Entgrenzungserlebnis, weil es ist auf einmal die ganze Erdennacht. Mhm. Mich vorstellen. Ah, guckt, ich bin da. Ach was, wir wirbeln dem Winter entgegen und ich, mein Fleckchen, ich und mein Fleckchen Erde. Da nimmt er wieder das Kleine, das wie so ein Traumschiff. Ne? So, wenn das endlich alles über mich sei. Wenn das endlich alles über mich sein könnte. Und allein hinfort die andere Lehre, Die Stille, das lückenlose Dunkel. Also es fehlt nicht an Fantasie. Okay, sehr schön. Also da ist so dieses, gleichzeitig so dieses Beklemmende und diese riesige Erdennacht. nicht Und dann die andere Lehre. Allein, hin, fort. Also die lehre vielleicht ist es die Lehre innen, in mm, Ihnen? Genau, Nicht? würde ich so. auch sagen. Die innere Lehre. also wenn du äh, die Augen schließt und äh, dir jetzt nichts vorstellst, dann siehst du, also wenn ich die Augen schließe und mir nichts vorstelle, dann sehe ich auch nur dunkel oder etwas mm. schwarz ist. Und wenn, äh, du hattest ja dieses neue Logo da bei deiner, äh, bei deinem Account, ich glaube von Twitter oder so, oder? Das, wo du sagst, also ohne Kunst ist alles nur still oder so ähnlich. Ach so, das ist, nee, das ist also in Facebook, das ist so eine Aktion. Ja. Ohne, Kultur, ohne Kunst und Kultur wird sehr still. Ja. Wird sehr still und äh, das mag ja sogar für manche Leute wohltuend sein. Absolut. Also ich finde find find den, find den Slogan sehr gefährlich, weil, dann, weil das heißt also, äh, dass, dass die Stille nicht dass die nicht dazugehört. Das finde ich ja sehr gefährlich. Aber, genau, aber äh, die Stille ist ja eigentlich das, was ich auch ähm, sehr schön finde, ähm, ja, weil eben. zum Beispiel beim Lesen ist die Stille ja so erholsam oder im Museum finde ich die auch die Stille, ähm, da finde ich das ja manchmal sogar störend, hm. die Unterhaltung von irgendwelchen auch noch Betrachtenden und das hat ja auch was, ähm, diese Stille hat ja auch was sehr Exklusives. Ja, seien wir, Künstler, seien wir als Künstler still, weil es scheint dazu die Kunstlosigkeit zu brauchen. Nach dem, nach dem Slogan, der da genommen wird. Ah, jedenfalls habe ich mir, und da äh, hier begehe ich mich, äh, ja. Hm. Aber, aber dieses ist ja auch, äh, also, dieses also dieses Zusammen, da, hier kratzt er ja noch, äh, um sich aufmerksam zu machen und äh, sich anzupassen an die Umwelt. Mhm. Und dieses hier ist ja wirklich, das kann so für sich stehen. Das könnte so für sich stehen, in der ganzen ähm, Stille, weil es hätte... Es wäre ähm, Visual Literacy, also es wäre als, äh, es ist, ist zu dreisprachig und dann ist es sogar noch illustriert, oh, dieses Ding Dong, ähm, es ist sogar noch illustriert durch etwas im Fotografischen und es ähm, passt äh, auch zur Zeit, weil äh, das alles irgendwie, aus den, oder in die 60er Jahre passt oder zumindest mhm. so ein Eindruck daraus äh, erweckt wird und auch für sich so stehen bleiben kann. Also ich mhm. fände das jetzt zum Beispiel, man könnte sich ja noch überlegen, ob man das oben anstellt, dass, ähm, ob, ob man das dieses Fotografische, diese Fotografie, die ob man die setzt. jetzt hier oben oder drüber setzt, weil das würde gut anschließen mhm. an diese arktische Sache oder ob man das so eingebettet lässt, das ist, das ist jetzt einfach nur eine... Ich würde so, so gefällt mir das sehr gut. Also intuitiv, ja, ja, ja, auch, ja, aus vielen Gründen. Auch, äh, also unten ist es, eben oben ist es Jagd da unten ist es einfach Fläusteln und das Wasser ist abgestellt und es ist trocken und staubig und dreckig und so. Genau. Ja, und in, in jedem Fall... Ähm ist das ja nochmal auch spannend mit der Richtungslosigkeit? Hier ist die Richtungslosigkeit äh, nicht gegeben, weil das ist ein Jäger mit dieser kleinen Harpune und sein mhm. Ziel ist halt irgendwie so eine Robbe zu jagen. Das mhm. ist nicht richtungslos, dass er Geräusche macht. Und wir, dieses hier, dieser Text und das hier, das ist, eröffnet viele Richtungen. Mhm. Finde ich. Aber selber das ist, etwas... ja ist ja nur in so ein Einblick in einen Winkel, aber da kann man, das ist so flüchtig, da kann man sich auch ganz schnell wieder abwenden, umdrehen und auf anders hingehen. Das ist ja äh, in sich zeitlich nicht stabil, das ist ja nicht da, damit es sich nicht ändert, sondern so ist es ja in Änderung begriffen. Genau, und dann kommen wir ja zu dem Band 266 vom Kunstforum, die Kunst des Gehens. Sinnlich, archaisch und eigensinnig. Anarchisch, meine, das? nicht archaisch, anarchisch. Ach so, äh, ja, stimmt, anarchisch. Was habe ich denn gesagt, archaisch? Archaisch. Ja? Oh, nein. Mhm. Gott, oh Gott, wie konnte ich das verwechseln? Uh, uh, uh, uh, uh, ja. Ja, das ist weggehen. Am liebsten würde ich ja jetzt ja auch weggehen, das ist ja alles ganz... Ja. Soll also, ich lesen? Spazieren muss ich unbedingt, mhm. um mich zu beleben. Robert Walser. Verstand gehen als ästhetisches Verfahren und als unerschöpfliche Inspirationsquelle, ohne die er nicht schreiben konnte. Robert Walser, der Spaziergang, 15. Auflage. 2019, so kam Zürich und Frankfurt am Main. Für die leidenschaftliche Wanderin Simone de Beauvoir war jeder Ausflug ein Kunstwerk und Zuckerberg, wahrscheinlich Zuckerberg, auch Mark Zuckerberg und Barack Obama nutzten Walking Meetings für ihre Besprechungen, um innovatives Denken zu fördern. Genau, deswegen sollten wir gehen, Andreas. Wir sind voll old school. Wir sitzen hier vor diesem Bildschirm, werden ganz zappelig, wir sprechen schon, schon von archaisch und meinen dabei anarchisch und überhaupt und irgendwie hoå. und dabei sollte es doch auch wir wollten auch ein bisschen radikaler werden im Denken wie mal. Das plätschert alles so süß hier hinten. Ich suche. So, du -du -du -du -du -du -du. Ja. Aber ich gehe nicht gerne. Also ich fahre gerne Fahrrad. Ich äh, fahre gerne Boot, ich bin gerne auf dem Wasser. Ich liege gerne in Booten und lasse mich treiben oder Hängematten und dort äh, geht das mit mir äh, weiter, nicht also fantasiemäßig und ich äh, beim Gehen äh, bin ich nur mit mein, äh, mit meinem Widerwillen, mit meinem körperlichen Widerstreben zu, äh, beschäftigt und äh, denke hoffentlich gleich zu Ende. Und also so entspannt über längere Strecken zu wandern. Ein Freund, der wandert jeden Tag 15 Kilometer oder so. Nicht das, äh, um Gottes Willen. Also ich will, habe ihm vorgeschlagen, dass ich nebenher fahre mit dem Fahrrad. Nicht, das fand er dann auch nicht gut. Oder so. Also Fahrradfahren tue ich schon gerne, weil das so eine gleitende Bewegung ist und dieses äh, Nachdenken ist für mich eine äh, gleitende, eine gleitende, eine, eine ja, schwebende Bewegung geradezu, nicht, und äh, genau. Also da, hier habe ich dann noch mal irgendwie so eine, das habe ich, glaube ich, geschrieben, ne? Wann, wodurch und wie wir denken, wird innovativ. innovativ. Das habe ich aber irgendwie aus diesem Kunstforum, das fand ich so entsetzlich, deswegen habe ich das auch in Klammern gesetzt, also denken kann doch nicht innovativ werden, denken kann doch ja. nicht... es ist wie bei kreativ, diese blöde Verwendung von so Begriffen, nicht, innovativ, das ist ja irgendwie ein Industriebegriff und äh, kreativ ist es, äh, ist Industriebegriff und sogar und sogar äh, militarisierter Industriebegriff und das führt den Samsterrad, durch, ne? nicht äh, Wie, wann, wodurch und wie wir denken, innovativ. Also, und das wann und wodurch inno auch innovierend, also äh, erneuernd. Wie wir denken, das finde ich viel besser. Wie wir denken, genau. In der Kindheit einst mühevoll erlernt, <lacht> erscheint uns Gehen als Bewegungstechnik im späteren Leben so selbstverständlich, ein im Alltag uns unbewusst begleitender Existenzakt. Das Gehen so viel mehr ist als Fortbewegung, zeigen die hier gesammelten Beiträge, die das künstlerische und kulturelle Potenzial nicht nur des Gehens oder Voranschreitens erforschen. Dieser Themenband blickt auf das ästhetische und poetische Verfahren, dass diesen Existenzangst in der Kunst und in, der angrenzenden, und in angrenzenden Bereichen wie Tanz, Landart, Performancekunst, Film, Fotografie, Literatur und Philosophie begleitet. Vom anarchischen Bewegen bis zum sinnlichen Flanieren. Also, wobei ich das, naja, okay, im Moment des, also, im Moment des Gehens äh, zeigt sich ein poetisches Konzept das sich der Beschleunigung unseres Lebens, Lebenstempos widersetzt. Ja, das Flanieren. Ich äh, würde das, äh, das Flanieren für anarchische halten oder für eine anarchische Bewegung äh, halten, nicht als äh, Gegensatz. Also das Gehen, was so Schritt für Schritt hackt, sich geht durch die Landschaft hackt. Ne? Ja. So, das äh, empfinde ich als... Äh, dem Marschieren und der, äh, dem Zählen und dem äh, Messen äh, so nah, dass mir das also gruselt. Nicht? Und dann die Leute mit ihren Wanderstrecken und ihren Wettrennen, äh, 100 Meter, 1000 Meter, 3000 Meter und so, das ist irgendwie, ähm, krumme Zahlen gibt es nur wieder in Verbindung mit dem Krieg, nicht? also die, äh, diese, dieser griechische Lauf, äh, der dann hier auch zum Sport geworden ist. Da ist das jetzt Marathonlauf, nicht? Hm. Äh, Nein. Während sozusagen, wenn man es so beobachtet, sogar wenn man es beobachtet, wie so ein, ein Blatt, ein, ein, ein Bach runterfließt, mitgenommen wird oder so, das finde ich äh, sehr viel, sehr viel schöner und komplexer Turbulenzen gibt es und Lami Lami Laminare oder Laminieren, Laminare Strömungen und so. Also, ich das aber, das können mal, andere anders empfinden. Hm? Was ich hier noch mal interessant finde, ist der Genitiv nicht nur des Gehens oder Voranschreitens erforschen. Hm. Also, das heißt, der Genitiv, das gehört ja zu irgendetwas dann, ne? Gut, es wird aber es ist wie dran aber vielleicht ist die falsche Fährte. Spaziergang. Das ist hier ähm, aus diesem Grund gehe und spaziere ich fast täglich ins Internet, in den Chat, in das Meeting. Also Spaziergang ist ja dieses äh, Raum, nicht Space, Space ist da ja drin, ne? Von daher finde ich Spaziergang eigentlich ganz schön, weil es so raumgreifend ist, weil es Räume äh, um, umfasst, wenn du meinetwegen im Kreis läufst, nicht? also sozusagen ja. den Rundweg nimmst und dann äh, gibt es so ein, ein Umgreifen dieses äh, Ganges. Nicht? Das finde ich ganz ja. schön. Und dass dann durch dieses Gehen äh, eine... eine ähm, eine Gegend entfaltet wird, nicht? auch wenn du einen Umriss läufst, dass ich einen Umriss laufe. So, AP. Ja, das ist das hier mit dem Kursbuch. Ja, ach. hier kann ich mal. Das Kursbuch war dann irgendwann mal zu Ende. Ne? Das wurde dann nicht mehr. Aspekte wurde, glaube ich, ach, das so interessiert bin ich an diesen Daten und dann doch nicht, dass ich mir oh, das Oh, jetzt habe ich das weggenommen. Oh, oh, oh, oh. oh. Mhm. Ist jetzt sehr langsam das Internet, merkt man ne? Hm. Ist, äh, eine schlechte Zeit. Dieses hier, hier. Hm, hm, hm. Hast du das Internet gelöscht, oder wie? Nein, den Gemeinschaftskatalog ist das irgendwie. Ja, ich habe auch schon mal gedacht, wenn jemand das jetzt da so eingibt, dann könnte er das vielleicht irgendwie sogar verändern. Ich weiß ja nicht. Okay, wieder runter müssen wir jetzt. Wieder runter, jetzt wieder runter. Oh, das haben wir alles schon echt voll viel. So, jetzt ist du wieder weg. Aber das kann man immer wieder anaktivieren. Also, okay. Ich glaube, da muss man noch mal gucken, ob sich das in der äh, Ansichtsversion, ob sich das hier mal herstellt, das muss man noch mal gucken, kontrollieren. Mhm. Ähm, nee, da waren wir schon, so hier. hier. Das hat sich irgendwie nicht aufgebaut. bei mir. Ja. Nee. Diese Kursbuchseite hat, diese Webseite ist nicht erreichbar. Mhm. Deswegen ist das irgendwie, hat sich bei mir nicht hergestellt. Okay. Also anfangen. Geht mir um anfangen. Ach, da ist ja noch eine Spiegel. Das ist einmal das. Das ist ein HTML und dann gibt es noch mal eine spiegel -Pöton. Ja, genau. Da geht es darum, aber das brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Okay. Da wird nur vermeldet, dass das... Äh, mit einer gewissen kleinen Würdigung, dass das Kursbuch äh, aufhört und äh, wird ein bisschen daran erinnert. Und dieses HTTP-Vorversion, das ist bei mir der Hinweis auf anfangen, dass ich, dass das, dass für mich das Anfangen wichtiger ist als das Aufhören und das Abschließen. Und was ist anfangen und so? Ne? Ja. Also womit eigentlich angefangen, das ist interessant. Du beginnst mit Erwartungen. Ich eher nicht. Ich mache mir sowas wie eine Landschaft, eine Topografie. Da hatten wir einen Anfang, ganz am, äh, ganz am Anfang, also als wir angefangen haben, als wir begonnen haben, äh, genau. wo du äh, mit Erwartungen angefangen hast. Und dann habe ich gesagt, genau. äh, Erwartungen engen mich schon zu sehr ein. Ne? Genau, das finde ich ganz interessant, weil das hat jetzt nochmal, das kommt ja, diese Topografie, das kommt ja von den Karten. Die Landkarte ist nicht die Landschaft, Tomografie. Tomografie, äh, bildgebende Verfahren und Schnitte, schreibend bis beschreibend, Bastelsituation, nicht der Bastel Kaufmanns oder Bauchladen. Hier spricht man eher von Online-Store oder Shop, Kunststoffdispersion, was wird aus der Angst vor dem Apparat? Ähm, da war ich ja noch so, da bist du mit der Landschaft auch, und dann hast du ja auch noch diese ganze Kartografie, also mit den Karten, mit den Landkarten und unter, es haben wir uns dann auch noch über diese... Ähm, über diese Weltkarten unterhalten. Ja. Seit den 70ern gibt es ja diese von dem Arno Peters, die ja ähm, ganz, also äh, damit könnte keiner See fahren und auch nicht kein Flugzeug fliegen, weil das ja alles umgerechnet wird in diese, äh, in diese flächigen oder linearen Verhältnisse. Aber der hat ja irgendeine ähm, eine Weltkarte entworfen, die den tatsächlichen Verhältnissen eher entspricht, also der Realität eher entspricht, als dass unser mathematisches Kartenverständnis. Also da ist nicht Grönland äh, fast so groß wie äh, die USA, die gesamte, nicht, sondern da die Verzerrungen werden zugunsten genau, das, der Flächenkorrektheit. Oder genau, die genau, Flächen, Flächenkorrektheit oder das Authentische der Flächen. Und ähm, ja, genau, und dadurch kommen dann so, so extreme Verzerrungen, eben genau das mit Grönland. Oder Grönland ist, glaube ich, der ist irgendwie dreimal größer als China oder so, was auch nicht stimmt. Also so, da kommt genau. Und so Russland ganz ist so mit. unendlich groß, wirkt genau. absolut riesig, aber so riesig ist es dann doch nicht. Und wenn man das auf einer Google anguckt, dann hat Misten man natürlich... Müssen wir das hier einfügen, diese, diese Karte? Kann man, könnte man. Könnte man irgendwie einfach machen, ne? Ja. Und dann kam ich ja mit einem äh, mit einer absurden Vorstellung, die ich aber ganz produktiv finde. Äh ja, diese sind das. Mhm. Ja, müsste man dann aussuchen, welches man nimmt. Ne? Und da muss man auch noch darauf achten, ob man es verwenden kann. Wikipedia kannst du, glaube ich, immer verwenden. Ja. ortogonale Weltkarte heißt die. Ich habe die auch in, sogar in meinem Atelier hängen, weil ich sie mal geschenkt bekommen habe. Hier ist auch noch eins von der WordPress sogar. Emanzipieren. Genau. No. Ja, dann kommt dann, dann ist das derselbe, der dann nachher die synchronoptische Weltgeschichte herausgegeben genau. hat, die noch größeres äh, Unterfangen ist. Die habe ja, ich tatsächlich auf meinem Computer installiert auch. Ne? Wunderschön auch bibliophil äh, ein, ein, die Kassette, in der das zu finden ist. Nicht? Mhm. Und äh, ja, ich finde das wirklich äh, gut, damit man einfach mal sieht, wie winzig Europa in Wirklichkeit ist und sowas. nicht. Und genau. Aber auch Genau, no, was, was ist das für eine seltsame Weltgegend? Ja, da Wie ähnelt das dem ganzen Raum äh, da zwischen Afri ab Afrika? Äh, das ganze Mittelmeer ist ja schon sozusagen ein, äh, setzt sich aus, aus Mikroschollen zusammen, die alle gegeneinander reiben. Hm. Und im Grunde ist so dieses Europa hat, diese Mikro, äh, hat dieses Mikro, Mikromuster unterschiedlichster Kulturen. Nicht? Da ist nichts groß, es ist alles irgendwie so dass die, dass sich dieser Lebensraum mit sich selbst äh, äh, auf sich selber richten muss nicht? also mhm. ja. genau 1973 das ist eine flächengetreue Karte genau. der, äh, die er Öffentlich öffentlichkeitswirksam präsentierte ja das, äh, genau flächengetreu, das habe ich mit diesem authentisch da gemeint dass also die reale Fläche der also die reale vorhandene Landfläche auf der Erde dem absolut äh, entspricht. Hm. Ja, da gibt es wahrscheinlich noch andere Projektionsformen, aber das war natürlich toll. Also ich es meine, irgendeinem musste es dann ja sein und dann hat er eben frecher die genommen. Ich finde das nicht schlecht, dass die ganzen Kollegen von ihm da äh, dann sauer sind oder sagen. Es gibt Guck, aber noch. Er ist auch Mitglied im Pen-Club. Super. Hm. Hat er sogar eine Adresse, wir könnten ihm auch schreiben, nach Bremen. Ah, Bremen. Irgendwas war mit Bremen. Irgendwas habe ich mit Bremen. Das weißt du, dann nehmen wir dieses. Da ist, das ist das soll demnächst ein Trialog stattfinden. Ist, das nehmen wir da schön rein. Ne? Mhm. So, Jetzt nehmen wir das einfach rein. Machen wir das so, betten das mal ein. Oh, gut. gut. Von der Ach. Weltrevo. Weltrevo ist auch ein schönes Wort. Das ist wie ein Geob pattern Wir machen das, lassen das einfach nur so. Du mhm. kannst ja noch eine Weltkarte dazu tun, wenn du möchtest. Ja, ich finde aber das nächste ganz wichtig. Eine Karte des Landes im Maßstab 1 zu 1. <lacht> eine Karte des Land Landes im Maßstab 1 zu 1, wie man sie macht. Wie man sie nutzt, wie unmöglich eine solche ist, zu sein scheint dann passt das ja total gut genau. sich das mit den Fingerzeichen des geistes auf der landkarte ausführen jawohl Und so ja. das ja, in dem äh, in dem konzept wo ich die, also die elbsdorfer weltkarte einbeziehe da ist das ja so dass ich sage ja eine Maß wenn man wenn man nicht darauf besteht dass sie vollständig ist ne? mhm. So, dann geht es, dann kann man sagen, also der Staub, also die Efsaufer Weltkarte ist ja in Hannover verbrannt, das Original ja. und jetzt gibt es vier Klone, die eben in unterschiedlichen Städten sind, unter anderem hier im Museum in Lüneburg und sind schon sehr beeindruckend, sehr genau und haben mich gut rekonstruiert, alles, alles klar, was sind Klone und die Originale, die verteilt sich so sozusagen mit dem mit der Flugasche dieses Brandes, verteilt sie mhm. sich nun äh, um, die, um die Erde. Nicht? Und ja. äh, das äh, sehe ich jetzt mal an, also ja. sozusagen das Vorkommen dieser Schwarm an Ascheteilchen, nicht? das ist dann diese Karte im äh, Maßstab 1 zu 1. Nur ist sie nicht vollständig, sondern nur immer äh, pontilistisch hier und da. Ne? So. Ja. Gefällt mir genauso gut, wie wenn man diese Absurdität dass die Dinge sich an sich selbst, also sich durch sich selbst abbilden, sich Bild und Gegenstand gleichzeitig sind. Ja, okay. Es gibt diese Übergänge zwischen den Außen- und den innen durchwanderten Landschaften. Überhaupt kann ich sie kaum mehr anders erleben, denn als Interferenzschwimmer. Gibt es ein Wanderschwimmen, Wandertauchen? Wandern in Lösung gehen und sich in gleicher Be Bewegung zusammenfinden. Ach, Paddler heißen im Perry-Roden Universum, wie heißen die? extraterrestrische? Extra also was sind Paddler sind extraterristische, die fremde Stofflichkeiten was? annehmen können, die eigene Struktur dabei, dabei aber nicht verlieren. Die sind natürlich äh, toll, die können komplexeste Maschinen reparieren, weil die einfach in Motoren eindringen können. Die bleiben ja. sozusagen als Personen äh, und Funktion Mechaniker. Und können auch Kräfte anwenden, aber sie sinken in diese Motoren. Man darf sich da wahrscheinlich nicht so einen kleinen VW-Motor vorstellen, sondern diese riesigen Raumschiffmotoren, oder Schiffsmotoren oder so etwas. Und, äh, die aber gehen jetzt durch sind Wände. wir im Science-Fiction, oder? Das ist doch Science-Fiction. Das ist Science-Fiction, Science Fiction, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Das aber ich, äh, das ich... Muss man auch mal so, so, so, so, so. <lacht> genau. Nie-Geschichte sozusagen, ja. Genau. Ich habe da gestern auch sowas gesehen. Ja gut, das könnte ich dann noch mal reinfügen. Das äh, könnte, ist doch eine sagen. Maschine, eine Landschaft, nicht? Also. Hm. Ähm, nun versuche ich bei Google das Hintergrundbild zu wechseln. Die erste Kategorie, die mir zum Wechsel angeboten wird, Landschaft. Genau. Und das ist etwas, was wir trotzdem wir relativ gewieft mit diesen neuen Kommunikationsbedingungen umgehen und der ganzen Gruppendynamik, die in den Konferenzen möglich ist und und und und und und und und, und ko kollaboratives Arbeiten, kooperatives Arbeiten und so weiter, dass es im Grunde Bilder sind, an denen wir, mit denen wir umgehen. Also die auf meiner äh, Monitoroberfläche, also Monitor kommt ja von Zeigen, meinem Zeigeplan, meinem äh, Zeigetafel äh, setzen sich ja Bilder zusammen, nicht, nicht äh, mhm. und die haben eine, eine hohe Performativität, das heißt also sie, sie setzen Realität und zwar so hart, dass man also reagieren muss oder nicht, dass sie tatsächlich etwas definieren, aber es sind eben. Es ist Bild, nicht? Also ein, sogar die Schrift taucht hier nicht als Geschriebenes, sondern als Bild eines Geschriebenen auf. Nicht? Genau. Und kann so vervielfältigt werden. Genau. Da, das wenn ist es, absolut wichtig. Hm? Ja, wenn es ein Land gibt, das bekannt ist. Wenn es nicht bekannt ist, dann ist es nur umso irrer beim Betreten. Genau. Streckung und Raum. Landschaften sind für mich immer abstrakter, offener, erstaunlicher geworden. Mikro-, Meso-, Makro-Ebenen. In dem Moment, wo man sich einlässt, viele Strukturdinger, speziell wenn man Musik hört, die werde ich bereisen. Es gibt Details wie Sehenswürdigkeiten, die ich eventuell mitnehmen will, wo ich am Ende gewesen sein will. Aber wenn nicht, dann auch gut. Das hattest du geschrieben. Mhm. Dazu fällt mir jetzt einfach ein, durch dieses GPS und dieses ganze... Äh, also du kannst ja heute von jedem Punkt der Welt, kannst du das ja alles empfangen und du kannst ja auch schon gleich die Sehenswürdigkeiten für den jeweiligen Ort, wo du dich befindest, vorschlagen lassen. Dafür gibt es, äh, weißen, Wikipedia macht das ja auch zum Beispiel, das, das kannst du alles ganz schnell, äh, du kannst dich ganz schnell an diesen Orten, obwohl du an fremden Orten bist, ist es dir doch bekannt, weil du durch diese bekannten Mechanismen mit deinem Mobilfon diese ganzen Informationen dir schnell heranschaffen kannst mhm. oder schnell besorgen kannst. Ja, ich, das ist ja etwas, wo ich mit dem P-Projekt, das ich eben erwähnt habe, auch gegen protestiere sozusagen, dass diese unglaubliche Eingriff, in die, in die Verortung, nicht? also dass man mhm. also es in der Zeit, wo man ohne Karten einfach Küstenschifffahrt gemacht hat und sich erinnern musste äh, an irgendwelche Landschaftsmerkmale, da war man viel mehr verflochten mit der physischen äh, Präsenz von Landschaft. Nicht? Also es war wirklich ein anderes Reisen. Man hatte die abs großen Abstraktionen, hatte man noch lange nicht äh, weder zur Verfügung noch auch äh, als Hindernis Erfahrungen zu machen. Nicht? Und äh, das ist genau der Punkt, wo die, äh, äh, das ist heute so weit fortgeschritten, dass du auf diesem Globus egal wo sein kannst, nicht? also bald, mhm. äh, indem du, und du wirst bald einfach all, überall Kontakt zu, zum, äh, zum Netz haben, äh, kannst du immer auf, auf das Handy gucken und sagen, also wo bin ich, zeig mir, wo ich bin. Zeige mir, wo ich langgegangen bin, zeige mir, wie ich hier wieder rauskomme, zeige ich mir meine Umgebung äh, und so weiter, benahme alles ne? und äh, es ist gar nicht mehr, aber, aber und das ist eben etwas, was auch übersehen wird, in dem Moment, wo irgendeiner sozusagen anfängt, dieses... Äh, dieses in, in, in Unruhe zu versetzen, nicht? also du drückst auf etwas und findest die eigenartigsten Namen, die gar nichts mit dem zu tun haben, du bist ja nicht mehr in Lüneburg nicht? sondern da steht dann irgendwie was Waschkessel oder irgendwie sowas nicht? oder es ja. entstehen fiktive Landsch äh, Namen von fiktiven Orten nicht? und dann denkst du, hä? <lacht> also wenn es sich dann zudem noch erstmal orientiert, dass du also wenn du äh, äh, Richtung äh, was weiß ich wenn ähm, genau, es zur Stadt gehst, ich, meine, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, ja, weil ja. ich merke, ich gerate unter Zeitdruck. Ich habe maximal. Oh ja, noch, wir haben recht, die äh, halten auch. Oh ja. Genau, ich gerate sonst unter Zeitdruck und das finde ich auch nochmal spannend. Ähm, die, äh, <kühle> Sibylle Krämer ähm, forscht dazu ja auch, ob man sich mehr am Raum oder mehr an der Zeit orientiert. Ähm, mhm. Und das vielleicht mit diesem. Mit der Loslösung von dem ähm, physischen Raum oder überhaupt von Raumvorstellungen, also mit dieser Verflachung, ob es dann nicht auch gl gleich eher damit einhergeht, dass man sich mehr an, an, an Zeitpunkten orientiert oder an, an, an, an anderen äh, Maßgaben als an den wirklich... Äh, ähm, geografischen, also früher dienten Kirchtürme zur Orientierung, Berge zur Orientierung, bestimmte Bäume zur Orientierung ähm, und wenn das alles irgendwie wie, wie wegfällt oder auch zum Beispiel Straßennamen für die Orientierung wegfallen ähm, und ja, dann gibt es vielleicht, vielleicht mehr zeitliche Orientierungspunkte, aber wir haben ja auch gesehen mit diesem Festival Paul Watzlawick, dass mit der zeitlichen Orientierung, das hat es ja auch nicht so hm. richtig gut gebracht. Ja. Na gut, aber es. Lass, lass uns gut. mal an der Stelle... Ich glaube, das ist eine schöne Stelle, um aufzuhören. Erstmal fand ich das ein gutes Schlusswort und hm. gleichzeitig eine Aufgabenstellung zum nächsten Mal hin. Hm. Und äh, ein Tropfen Code verbreitet sich im Gewebe. Im Gewebe äh, finde ich auch äh, sozusagen auch gut, äh, dass das im Bild ist. Hm. Jetzt äh, bist dabei, dass... Äh, genau. Aber darüber, der Text, den haben wir auch noch nicht gelesen. Von daher ist das äh, ganz gut hier. An Aber das kannst du nur noch ganz schnell abschließend lesen, weil ich habe jetzt hier, einen, einen, ähm, siehst du, wie der Cursor ist, dass da der, ähm, ähm, dass dort bitte der ähm, Film eingesetzt wird, also die Aufzeichnung ah ja. von jetzt, weißt du, die müsste da jetzt da rein. Insgesamt stehen. Ich, mal schrei ich schreibe mal schnell, dass, da, dass das da rein müsste. Okay. Film. Oh. Auf. So? Mhm. Gut. Und dann wäre es ja schön, wenn du das jetzt noch mal insgesamt kurz zum Abschluss lesen würdest und dann würden wir uns verabschieden, oder? Ja. Insgesamt stehe, steile ich nicht auf, war einmalig oder ähnliches. Was heißt das schon? Fiktion ist die Wissenschaft. Bin ich nicht der Bannerträger für solche Sachen? Werte? Bin nicht der, Ich bin nicht der Bannerträger für solche Sachen? Werte? Oder doch flattern lassen, was ist das für ein Wind? Sobald etwas digitalisiert wird, zum Beispiel ein analoges Gemälde, Besuch im Museum, wird per Digitalkamera aufgenommen und gelangt ins Internet. Stellt man sich vor, wie es flitzt, knallt, kompliziert, verzweigt auf viele Empfänger. Ein Tropfen Code verbreitet sich im Gewebe. Da gibt es noch eine Geschichte zu. Ja, ähm... Genau. genau, dazu gibt es. Bis zum so nächsten Geschichte. Mal, dann setzen wir da wieder an und. Äh genau, und man muss auch noch einmal sagen, dass äh, der Besuch im Museum äh, mit der Digitalkamera aufgenommen. Ne? Das gibt ja das mhm. europäische Urteil. Uh -uh. Wenn Museen sagen, da darf nicht fotografiert werden, dann muss das eingehalten werden. Auch wenn das gemeinfreie Werke sind, die dürfen nicht fotografiert werden. Also da gibt es immer wieder Hintertüren, die auch beachtet werden sollten müssten. Ja, aber die, äh, das, das heißt ja, dass jetzt noch eine andere Orientierungs.. Äh, Muster dazukommen, an denen man sich dann Verbote und also performatives und äh, sei es nur die Eitelkeit oder die Not des Museums, sich zu finanzieren oder was auch immer nicht. Also ja, ja, gesetzliche, gut, okay. gesetzliche, gesetzliche, eingeklagte, äh, ja, ja, rechtmäßige, wir sind, leben ja in einem Rechtsstaat, äh, rechtmäßige äh, Dinge. Der Filz ja. der Ansprüche und Urteile und so. Ja. Genau. Aber äh, gut. okay. Dann Dein Schreibtisch war im Wohnzimmer. Da machen wir nächstes Mal weiter. Ja. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dir auch, genau. Und dir auch einen <lacht> schönen Abend noch. und äh, ja. Bis dann, ne? Bis dann. Tschüss. Zum nächsten Part. Gemeinschaftskatalog. <lacht> genau. So.